Ja, ist klar, jetzt kommt der Wind, ne? Komm her, Kumpel. Herzlichen Glückwunsch, liebe Piratpartei. Du wirst 15 Jahre alt. Leider darfst du damit noch nicht wählen, aber versprochen, wir arbeiten dran. Genau. Bundestag, Landtag geht nicht. Das ist schade. Das ist sehr schade, da arbeiten wir dran. So, was gehört zu einem Geburtstag dazu? Natürlich eine Geburtstagsporte, die wir jetzt aber hier nicht haben. Daher müssen wir wohl eine machen. Was nehmen wir dazu? Wir nehmen einmal ein Pflegefundmehl, Mehl, den wir dann brauchen. So, dann haben wir noch dazu einmal einen basisdemokratischen Beutel Zucker, den wir auch verwenden. So, oh, das wird aber ganz schön. Dann haben wir noch dazu, brauchen wir ein bisschen, na wo ist er denn? Transparenz, Transparenz, Transparenz, wo war die noch? Ah, hier. So, wunderbar. Und natürlich auch ganz klar, wie wir immer haben wollen, ein bisschen Video überwachen. Hm, Scheiß Idee. Das noch mal. Gut, ähm, dann haben wir noch etwas bedingungsloses Grundpopcorn. Denn was würden wir denn alle denn kochen, wenn für unser Popcorn gesorgt wäre? Dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen, und zwar nur ein bisschen Freiheit. Äh, was wir noch benötigen, ist noch eine Prise Zukunft viel viel viel Gesundheitspolitik noch dazu und was wir natürlich auch noch haben ist eine Netzpolitik aus dem Neuland das ist ja einfach perfekt perfekt dann äh, würde ich sagen dann haben wir auch noch 100 Milliliter von der Europasahne mit dazu das ganze rühren wir dann zusammen zu einem großen Teig Und einmal zum Backen gegeben. Wie viel Grad sind das? 200? Sagen wir 200 Grad für circa eine halbe Stunde mal lang. gut ein bisschen gehen lassen. Sonst ging es jetzt schneller als beim letzten Video. Der, der ist schon der ist drin. drin! Zwei Stunden später. So, ich hoffe, das war jetzt gut.